Okay, los geht's mit Aufgabe 5.1. Ihr seht rechts abgebildet eine Boje, also das ist so ein Ding, das im Meer schwimmt. Und die Boje besteht aus zwei Pyramiden. Eine Pyramide ist oben und eine Pyramide ist hier unten. Was man schon mal erkennen kann, die Grundfläche der Pyramiden, das sind die gleichen. Nämlich die Grundfläche ist A mal A vielleicht kann ich das schon mal hinschreiben, in dem Fall also 1 mal 1, also 1 Meter mal 1 Meter, also 1 Quadratmeter. Okay, dann weiß ich außerdem, dass die Höhe der unteren Pyramide 2,10 Meter beträgt, also von diesem Mittelpunkt bis SU sind es 2,10 Meter. Wir sollen die Gesamthöhe, also von SU, bis SB berechnen, wenn wir wissen, dass das Volumen der oberen Pyramide 20% größer ist als das Volumen der unteren Pyramide. Okay, ähm, ein bisschen kann ich aus dem Text rauslesen, dieser Ansatz muss irgendwie über das Volumen gehen. Das können wir nämlich bestimmen und zwar fangen wir mal an mit der unteren Pyramide. Dazu ein kurzer Blick in unsere Merkhilfe. Bei der Pyramide weiß ich, dass sich das Volumen berechnet als ein Drittel mal Grundfläche mal die Höhe. Hier steht sogar noch mal ausführlich, in dem Fall ist es ein Drittel mal a hoch 2 mal h. a ist immer diese Strecke hier aus, von a nach b, von b nach c und so weiter. Okay, also Volumen ist grundsätzlich ein Drittel mal g mal die Höhe der Pyramide. So, dann machen wir das doch mal für die untere Pyramide. Die Grundfläche haben wir gerade eben schon berechnet. Das ist ein Quadratmeter. Die Höhe haben wir in der Aufgabe gegeben. Das sind 2,10 Meter. Zehn. Das ist dann Job von Taschenrechner. Das sollte dann rauskommen 0,70 Meter hoch 3. So, wir wissen jetzt, dass die, das Volumen der oberen Pyramide 20% größer ist. Das kann ich dann einfach mit Prozentrechnung lösen. Also das Volumen der oberen Pyramide berechnet sich dann einfach als 0,7 Kubikmeter mal 1,2. Also 20% dazu mit Prozentfaktor mal 1,2. könnte es natürlich auch anders berechnen, zum Beispiel mit dem Dreisatz. Und das soll dann rauskommen 0,84 Kubikmeter. So, wozu habe ich jetzt das Volumen der oberen Pyramide bestimmt? Ich will ja eigentlich wissen, wie lang diese rote Strecke hier ist. Also von SU nach SB. Also die Idee dahinter ist, die Strecke SU bis hier in die Mitte rein, die kenne ich schon. Alles, was ich also noch brauche, ist diese Streckenlänge HB, die Höhe der oberen Pyramide. Und wenn ich das Volumen und die Grundfläche einer Pyramide kenne, dann kann ich einfach die Höhe berechnen. Nämlich mit der Formel für das Volumen, die ich entsprechend einsetze und auflöse. Also, wie gehe ich vor? Das Volumen sind 0,84 Kubikmeter. Ich nehme jetzt einfach die Volumenformel. Die Grundfläche kenne ich auch, 1 Kubikmeter. Was ich aber nicht kenne, ist diese Strecke Hb. Also einfach alle Größen nehmen und in die Volumenformel hier oben einsetzen. So und dann müssen wir diese Gleichung nach Hb auflösen. Auch verschiedene Möglichkeiten. Ich würde im ersten Schritt das hier zusammenfassen und dann auf die andere Seite bringen. Es ist relativ einfach. Ein Drittel mal ein Kubikmeter. Äh, gibt halt einfach ein Drittel Quadratmeter, nicht Kubikmeter. So, der Rest bleibt gleich. Und dann müssen wir nur noch das ein Drittel auf die linke Seite der Gleichung bringen. Also in dem Fall Achtung, nicht minus, sondern geteilt durch ein Drittel. So, also tippen wir in den Taschenrechner ein. 0,84 geteilt durch ein Drittel. Und dann macht es als Bruch. Vielleicht einfacher, 0,84 geteilt durch ein Drittel. Ich kann auch 0,333333 schreiben. Und dann kommt daraus 2,52. Die Einheit muss jetzt Meter sein, weil wir haben ja Meter hoch 3 durch Meter hoch 2 geteilt. Das ist dann unser nächstes kleines Zwischenergebnis. Ich kenne die Streckenlänge hb. Wenn ich jetzt also die Gesamtlänge haben möchte, also von SU bis SB, dann muss ich nur noch rechnen 2,52 Meter plus die 2,10 Meter. Und das ergibt dann 4,62 Meter für die Streckenlänge SU. SB. So und damit habt ihr dann die Aufgabe vollständig gelöst. Gibt vier Punkte. Ja, die Schwierigkeit war wahrscheinlich so ein bisschen den Ansatz für die Aufgabe zu finden, dass man eben über das Volumen auf die Höhe kommen kann. Ist aber eine typische Aufgabe, dass man die Formel für ein Volumen nach der Höhe umstellen muss. Also lohnt sich das zu üben. Dann mache ich kurz Platz und dann geht es weiter mit Aufgabe 5.2.